Look at this Blum. dude Look at this retard Guck mal, ich zoome in dein Auge <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Wir spielen heute wieder in Call of Duty Modern Warfare Multiplayer zusammen mit Rekex Einige nice kills sind entstanden und nice kill streaks auch Eine 60 kill Runde von ReCakes und ja Ich wünsche euch einfach nur viel Spaß das Traurige ist, ich habe irgendwie fünfmal Waffen geswitcht und bin trotzdem nicht letzter. Hier liegen ein Einsatz, hier liegen zwei Einsatzschilde. Digga, was macht denn unser Team, Alter? Wahrscheinlich ist das erste Assist, ne? Tot. Gott, auf Scherz. deine Drecksfüße oh mein Gott guck mal Switchfeed <lacht> doch nicht Switchfeed <lacht> das war so eine Taktik ich schieße dem einen erst in die Beine ist ja so klar halt wieder ne ich schieße dem einen erst in die Beine und schieße 50 den anderen nach Twitch. Deswegen hasse ich HQ eigentlich. Digga, wie war das ein Headshot? Ich hab ihn gestickt. Ich hab Killer Emre gestickt. Double kill. Nicht so, nicht so geil. Okay, die Klasse muss ich noch aufpimpen. Die Klasse ist so geil. Aber ich muss die noch aufpimpen. Ich spiele halt Double MP, ne? <lacht> deine Over... nee, das ist nicht deine overpowerte MP7. Aber es ist eine MP7. Das ist diese Grabwespe, die man eigentlich in dem Bunker 11 kriegt. Die man so... ...schwierig aufmachen muss. Das ist die halt nachgebaut. Das macht eine Cyborg-TV. <lacht> Ähm. Digga, wie ich noch. wie Ich, ich habe geswitcht zweimal. Wie ich gerade so positiv gegangen bin. Wie ich gerade <lacht> so negativ gegangen bin. Ich bin leider nur auf einer 3er Streak. Ich war auf hm. einer 5er Streak. War. Ich will halt mal Jung schaffen in der Lobby, aber ich bin halt schlecht dafür. Das würde ich. Ich habe es mal fast auf äh, Dingens geschafft. Wie heißt das? Rust. Alter, die ist ja auf Range auch so gut. Verzieht zwar ein bisschen mittlerweile auf Range, aber... Switch. Ich switch gerne zwischen den Waffen. Was hockst du da? Xord rast richtig aus. Ich hab nur gesprayt. Mein Magazin war gerade so noch. Du dreckige Hu! Ich hab nichts gesagt. Alter, meine Videos werden so nicht werbefreundlich. Doch, doch. Nein, eben nicht. Ich will die Werbung machen. Tod, Jalla. Achtung, hier rechts sind. Alter, hier sind drei Leute. Egal, was ist denn? Hm. Alter, erschreck mich nicht so. Ey, das wäre ein Doppelkill gewesen. Danke. Drei Leute, wie Okay, weiter geht's. Die Streaks. Die Streaks. Die Streaks. Die Streaks. Granate für euch. Ich habe irgendeinen Kill mit Granate gemacht. Ah, was? What? Hä, wir standen nicht mal ansatzweise nebeneinander. Äh, hintereinander. Egal. Let's go. Ich steige mich viel zu sehr rein, wie ich geholt werde. Du bleibst da liegen. Was? Wo? Wo? Wo? Dreckscamper. Nein! Was hängst du da? Wie kann man so Ach. eklig spielen? Achtung, die ist da immer noch, ich sag's dir. Ich wusste es, ich wusste es. Double kill! Weg mit euch! Drop down! Nein, was für drop down? Drop shot. Ich hab Double Time gesagt. Double Time! Das war mein Kill. Das auch! Ich hab fünf Marken, ich sollte die, glaube ich, okay. Das war mein Kill. Uh. Wo ist denn der, Pl Hä, wo ist der Hä? Punkt hin? Hä? Hinter, hinter dir oben rum. Vor mir waren auch noch welche. Diese Ausrede. Ich hätte mich einfach umdrehen können. Wenn ich so einen Headset da oben drin hab. Alter, wie viel hier liegt? Was ist denn das? Was ist denn das? Auf vor allem, wenn da hinten noch jemand liegt. Warte, da kommt jetzt eine Granate rein. Als ja, wenn die Granate nicht ansatzweise jemanden kittet hat. Noch einer, noch einer. Links, links, links. Was? Was ist da explodiert? Wir haben gewonnen, das ist oh, das, das Wichtigste. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. <lacht> Was ist für ein letzter Abschluss? Grau mit Visier. Mal, ich bin positiv ja gegangen. Ja, ja, ja. Was für wie bad halt ein Maul. Mann, er spielt immer, er spielt immer. Mann. Wer spielt Shotgun? Der Cowboy. Der Kuhjunge. junge Das Problem ist, der spielt gut Shotgun. Man kann nicht gut Shotgun spielen, sobald du Shotgun uh, spielst, bist du oh, ein guter Mann wie er. Er spielt nämlich Brune. Der, der ist weg. Deine Kack, Random Sentex, Alter. Geh dich löschen. Äh, uh, geh weg. Nein, oh, nicht schon los. wieder eine random Nate. Mann, das <lacht> lenkt doch ab. Eine Minute muss ich jetzt warten. Was ist das für eine Scheiße? Schön. so. Halt? Ich war so safe drauf auf dem, ne? Ja, ich ich weiß. Ich war zu 100% auf dem Kopf. Wie sind das nicht Headshots? Wie sind das nicht nur Headshots? Heißt... Erst weil der Typ mit einem Marschflugkörper getötet. Ah, das hat gut. Nein, ich muss nachladen. Mit dem letzten Schuss in der Fennec. Nein, hinter mir. Ja, auch hinter mir. Loi. Ich habe eine Random-Nate geworfen und habe getötet. Immer. Was ist denn das? Der kack -Right spieler Wenn die sich auf dem Spot vercampen, dann schieße ich dann Pizzo drauf. Den lasse ich jetzt in der Reserve. Wann er, er, äh <lacht> <lacht> okay, das Video. Ich hab sogar einen gehittet, aber das Video wird gut. Ja, so heißt das Video dann. <lacht> <lacht> Ding ist, wenn, wenn mir jemand sagt, ich soll leben, dann sterbe ich. Bleib am Leben. Ja, guck, ich bin tot. Outplayed. Das ist Outplayed? Ich habe mir eine Spritze gegeben, mich kurz dahinter gelegt. <lacht> Und der Quick nicht. Hm. Digga, nein, ich guck dem Cowboy zu. Guck es dir an. Ja, oh mein Gott, was machst du?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 ich bin so inkompetent. Ah! Erstmal, wo ich das dann mit System mache. Was System? Ich habe kein System dabei. Ich lauf rein, schieße und hoff dann auf den Kill. Und sch ja, das mache ich eigentlich auch immer. Das Was? Funktioniert auch, aber wenn man das halt taktisch macht. Fünf Leute halt, auf dem ja. Spot. Ja, das habe ich gemerkt, das habe ich auch gespürt. Ich habe doch die Granate geworfen. Wahrscheinlich blendet in meinem Gesicht. Ich hab ihn trotzdem gekillt. Ich hab auf dich geschossen. Double kill. Ah, scheiße bist du. Cowboy. Triple kill. Kack dich. Ey. Ich bin grad fokust. Ach man, was, was ist der denn, alter? Fokust. Double kill auf Range. Das... Da! Schön, Alter. Fuck. Die mich einfach nur ab. Ja, Nein, nicht der, der körper Nein, Granate. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Jetzt da rein, Alter. Ja! Jetzt bist du sicher, mein Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich brauche solche ja, Hilfe, ja. ne? Ich bin kurz vor Kampf, Eli. Absolut, Sekunden. Abschluss Hilfe, Hilfe, ich brauche Hallo! Ja. Oh. Nein! <lacht> Ein so knapp! Wie viel ich vor? war einen vor Kampffeli. Aua. Das Oder zwei. Wer kam? Wenn der Cowboy kam, dann... Nee, Frank Woods. Kay. Ich habe missaimed. Weil der Cowboy ist ein... Ich habe bei Frank Wood Woods missaimed. Den hätte ich so gehabt, ne? <lacht> Triple Kill wieder. Fast Quad Kill. Ich push die jetzt von hinten bringt nichts, bringt nichts, bring nichts, sind alle da, hab beide, Noch ich glaube das Trophy habe ich auch angehittet. ich habe es nicht getroffen, ist weg. hallo Emil, ich hole das, hol das HQ, hey, was, wo kommt er her, er hey, kurz pennen oder was, <lacht> ja, ich laufe da rein, dann ist er plötzlich da, danke dafür, wieso gewinnen die eigentlich gerade? Hey, wir nehmen doch alles ein. Ja, ich weiß, aber irgendwas machen wir falsch. Ich habe auch seit gefühlt 30 Jahren... Nein, Mushroom-Körper, mushroom, -Körper, mushroom, -Körper, mushroom -Körper. Oh mein Er hat Gott. mich so close getroffen, ne? Mich nicht. Emil! Seine Mates sollen ihm mal sagen, dass das nicht gut ist, was er da macht. Warum? Weil er oben auf den Containern steht. Fast oh. gestickt wurde. Nur ein Kill, dem okay. Scheiße bist du. Okay, ich probiere jetzt mal seine ach so tolle AK aus. Mit das Drum Mag, Alter, willst du mich verarschen? Er hat Drum Mag auf der AK. Wie stark? Mehr sage ich dazu nicht. Ich habe ihn mit seiner eigenen AK getötet. Ja, okay. My... Oh Idiot. Nein! Die... Er hat mich gestickt, glaube ich. Mann, ich bin so schlecht. Ein Kill noch, rekax. Let's go. Den habe ich durchs Auto. Oh. Das waren dann zwei Kills. nicht bekommen Einfach random in die Luft springen und irgendwo hinschießen. Ich habe so viele Triple-Kills auch gemacht, ne? Ja! <lacht> Guck dir das an! Hä, hey, was habe ich da noch gemacht? Hä? Ich habe den noch gekillt, wieso wird das nicht gezeigt? Alter, Yay. ich bin auch positiv gegangen. Ich, hab zwei AKD. ich hab 61 Kills. Willst du mich verarschen? Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und um nichts mehr zu verpassen, schaut gerne auf Instagram vorbei und lasst da auch gerne mal ein Follow da. Dort äh, sage ich euch immer Bescheid, wann ein neues Video kommt und ob ein neues Video kommt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.